Der Titel des Vortrags ist Neue Narrative des transformativen Wirtschaft. Ich glaube, wir alle sind so ein bisschen auf der Suche nach der Erzählung oder nach dem Zukunftsbild, wo es denn hingeht mit unserer Wirtschaft, mit unserer Wirtschaftsordnung. Und wir sind der Meinung, dass Narrative eine ganz wichtige Funktion für Gesellschaftsgestaltung einnehmen, weil sie selbst eine Praxis sind und eben aber auch einen Möglichkeitsraum öffnen. Ähm, und dadurch auf Wirklichkeit wirken. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns über die herrschenden Narrative, ähm, über Wirtschaft bewusst werden. Ich denke, da habt ihr in den letzten Tagen auch schon mal äh, mehr zu gehört. Das werden wir recht kurz halten. Ähm, dann Narrative in der Forschung vorstellen und ihre Rolle dort und als Untersuchungsgegenstand. Da werden wir unseren theoretischen ja, Framework, unseren äh, Analyse, unser Analyseraster vorstellen, mit dem wir uns Narrativen nähern können und äh, dann werden wir verschiedene Narrative des nachhaltigen Wirtschaftens vorstellen und so eine kleine erste ähm, Andeutung geben, wie, ja, wie so ein Narrativ vielleicht aus unserer Perspektive aussehen könnte, als Impuls für dann Fragen und eine kleine Diskussion. Genau, wir starten mit zwei Narrativen, ähm, das erste ist von Müller Christ, auch wenn die Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen der Vergangenheit zum Gegenstand haben, so definieren sie doch den Möglichkeitsraum für zukünftige Reaktionen des Menschen oder der Institution. Der Möglichkeitsraum ist der Raum, der Transformation eine Richtung gibt. In diesem Sinne zeigen können Narrative eben zukunftsweisend sein, können uns Wege aufzeigen. Und wenn keine Erzählungen über die Zukunft existieren, die ja die Mut machen, die Wege aufzeigen, dann ist das ähm, problematisch für, für unser tagtägliches Handeln, wie wir, glaube ich, gerade auch aktuell ähm, ja, äh, erfahren müssen. Ähm, genau, das, das zweite Zitat ist schon ein bisschen älter, von einem französischen Philosoph, Desertot. Ähm, er schreibt, die Erzählung ist nicht der Ausdruck einer Praktik. Sie beschränkt sich nicht darauf, über eine Bewegung zu sprechen, sie voll, vollzieht die Bewegung. Und was er hier eben beschreibt, ist, dass die Erzählung eben eine ganz wichtige Funktion eigentlich zwischen, als Theorie, aber auch als Praxis einnimmt, indem sie eben nicht nur über Praktiken spricht, sondern selbst eine äh, wichtige kulturelle Praxis ist, die Wirklichkeit verändert, ähm, indem sie sich an verschiedenen äh, Stellen entfaltet, die Erzählung oder ähm, erzählt wird. Mm. Genau, weil sie eben, weil, weil Erzählungen eben auf Wirklichkeit wirken, ist es wichtig, nochmal kurz reinzuschauen, in welchen Erzählungen stecken wir denn fest. Ähm, und da will ich zwei Aspekte nochmal betonen: nämlich einerseits, was ist unser ähm, Bild von Wirtschaft, wenn wir über Wirtschaft nachdenken, denken wir Wirtschaft eben als zeitlose Wirtschaft, ähm, die deduktiv hergeleitet wird, heißt aus der reinen Logik, basierend auf technischen Annahmen. Ähm, und ähm, eben unabhängig ist von Kultur, von Werten, von Politik, von Natur, unabhängig von äh, der historischen Zeit, in der wir wirtschaften. Ähm, nicht beeinflussbar durch Subjekte, also Subjekte sieht man äh, in unserem Denken über Wirtschaft eigentlich selten, sind dann eher aggregierte Subjekte, die eben nicht ähm, selbst frei sind zu handeln. Ähm, Genau, und eben logisch hergeleitet und das klassische Bild, was es äh, auszeichnet, unser Denken über Wirtschaft, ist diese Angebot- und Nachfragekurve, die eben vielleicht äh, äh, ja, sehr abstrahiert nur einlädt, über Wirtschaft nachzudenken und eben äh, diese Einbettung in Natur, aber auch in Gesellschaft, heißt in Politik, in unsere kulturellen Inst Institutionen und Werte äh, ausblendet. Der zweite wichtige Aspekt, wenn wir über Narrative oder wenn wir über Wirtschaft nachdenken oder über Wirtschaft sprechen, ist ähm, die, das binäre Denken. Eine weiter, Valentin? Ähm, genau, ähm, unser Wirtschaftssystem, äh, die soziale Marktwirtschaft, so nennen wir sie, ähm, basiert auf äh, verschiedenen Denkern und einer der Väter sozusagen, wie man immer so schön sagt, der sozialen Marktwirtschaft ist Walter Eucken der 1940 seine Grundlagen der Nationalökonomie geschrieben hat und eben hier nochmal deutlich sagt, äh, ne, Wirtschaft, da gibt es eigentlich nur zwei Optionen, nämlich einmal die zentral geleitete Wirtschaft. Das bedeutet, die Lenkung des gesamten wirtschaftlichen Alltags eines Gemeinwesens erfolgt aufgrund der Pläne einer Zentralstelle, also ähm, genau, äh, ein, eine... eine ja, es ist quasi der Sozialismus, ne, der hier als zentral geleitete Wirtschaft bezeichnet wird. Und dann eben die Verkehrswirtschaft, also der Kapitalismus als äh, gesellschaftliche Wirtschaft, die sich zusammensetzt ähm, aus zwei oder vielen Einzelwirtschaften, von denen jede Wirtschaftspläne aufstellt und durchführt. Und da ist eben der Markt ähm, der Ort sozusagen, auf dem sich Angebot und Nachfrage begegnen und die Konkurrenz, ähm, sozusagen ein wichtiges, äh, wichtiges Kriterium, äh, damit diese Verkehrswirtschaft optimal funktioniert. Und er sagt eben ganz explizit, andere Wirtschaftssysteme, Spuren anderer Wirtschaftssysteme, neben diesen beiden, lassen sich in der wirtschaftlichen Wirklichkeit der Gegenwart und der Vergangenheit nicht finden. Und es ist wohl auch nicht vorstellbar, dass sich andere finden werden. Ähm, also ganz klar, äh, dass entweder oder gibt es hier und die Verkehrswirtschaft ist eben geleitet vom Prinzip der höchstmöglichen Reineinnahme und die zentral geleitete Wirtschaft nach dem Prinzip der bestmöglichen Versorgung. Und ähm, darauf werden wir nachher nochmal zurückkommen, weil es eigentlich recht leicht widerlegbar ist, dass es eben mehr als diese beiden Formen gibt ähm, und auch äh, ganz viele Mischformen oder ein Graubereich dazwischen. Genau, aber dieses binäre Denken, das findet sich eben bei ganz vielen Autoren, die unser Denken und die Narrative über Wirtschaft ähm, geprägt haben. Ähm, Hayek ist euch bestimmt auch schon öfter begegnet in der letzten Zeit oder in, äh, an der Cousanos-Hochschule so generell. Ähm, die stärkste Unterstützung des Trends zum Sozialismus kommt heutzutage von denen, die behaupten, äh, die wollten weder den Kapitalismus noch den Sozialismus, sondern einen mittleren Weg oder einen dritten Weg, also wie ich es gerade auch äh, sozusagen behauptet habe. Ihnen zu folgen, ist ein sicherer Weg zu Sozialismus, denn sobald wir einmal den Politikern die Erlaubnis geben, in die spontane Ordnung des Marktes zum Vorteil bestimmter Gruppen einzugreifen, können sie solche Konzessionen kleiner Gruppen verweigern, von denen ihre Unterstützung abhängt. Es gibt kein drittes Prinzip für die Organisation des ökonomischen Prozesses, das rational gewählt werden kann, um irgendwelche erwünschten Ziele zu erlangen. Also hier nochmal deutlich, ähm, Ne, sobald man erlaubt äh, irgendeinen Markteingriff erlaubt, äh, landet man sozusagen im Sozialismus und hier wird eben nochmal dieses, äh, die, die, die, die, dieser Dualismus zwischen Kapitalismus und Sozialismus deutlich, der dann später ähm, nach dem Ende der Sowjetunion eigentlich abgelöst wurde durch den Dualismus Markt versus Staat, äh, wobei der Markt immer ähm, ja, vieldeutig bleibt und eben nicht genau beschrieben wird. Sondern entweder Utopie ist ein Ort, ein Akteur, ein Mechanismus, ein Instrument. Um, es bleibt so ein bisschen unklar. Äh, genau, da lehnen wir uns auch sehr stark an, an Herrn Oetsch, an den Sie auch schon gehört haben, ähm, und sein Buch Mythos Markt. Ähm, Slobodian arbeitet ganz gut heraus, dass es eben bei diesem Marktnarrativ oder bei den Markttheorien auch in erster Linie nicht darum geht, ähm, ja, dass. Äh, sozusagen unser, unsere Wirtschaftsordnung, das Markt, den Markt wissenschaftlich zu erkennen oder zu verstehen, sondern um die performative Wirkung dieses Gedankens, also der Markt ist eigentlich das Marktnarrativ, die Markttheorie ist eigentlich ein, ein Instrument, um Wirklichkeit zu verändern und ähm, keine, keine Theorie, die beschrieben wird. Ähm, Genau, und das arbeitet dem Slobodian in seinem Buch, was ich sehr empfehlen kann, auch nochmal heraus, dass es eben darum ging, geeignete Institutionen zu errichten, um der Weltwirtschaft einen Ordnungsrahmen zu geben, ohne die Wirtschaft selber tatsächlich ähm, wissenschaftlich beschreiben zu wollen. Ähm, und er beschreibt eben, wie diese Institutionen den Markt ummanteln und diesen erst... Ähm, äh, sozusagen diesen erst aufbauen im Sinne von einer Weltordnung, die eben ähm, den äh, ja, bestimmten Menschen dient und ähm, bestimmte Sicherheiten auch gewährt. Er beschreibt es ähm, auf der Basis von Briefen zwischen Ökonomen aus den 30er Jahren, die er als Genfer Schule zusammenfasst. Damals wurden äh, die internationale Ordnung wurde die internationale Ordnung sozusagen angedacht, WTO, IWF, GATT. Und beschreibt da eigentlich Pläne von, von Ökonomen, die, ähm, ja, die unsere Welt am optimalsten organisiert gesehen haben, indem es eine Doppelregierung gibt, also auf internationaler Ebene das Dominium, Rule over Things, also eigentlich eine Eigentumsordnung, ähm, auf die dann eben äh, das Imperium, heißt Rule over People, heißt äh, die, eigentlich die nationalen Souveräne, die äh, nationalen Demokratien oder Ne, auch nicht demokratische nationale Regierung keinen Zugriff haben. Heißt dass selbst demokratisch äh, legitimierte nationale Regierungen eben nicht auf die internationale Eigentumsordnung zugreifen können und ähm, an diesen Verhältnissen irgendwas ändern kann? Wenn man jetzt irgendwie sich so nach ein paar Jahrzehnten umschaut, ja, erschreckt es zumindest mich ähm, immer wieder, wie wie nah doch diese Beschreibung an der Realität sind, in der wir gerade leben. Genau. Ähm, ne, und man sieht eben auch, dass wir dieses Narrativ noch nicht überkommen haben, weil wenn wir uns anschauen, wie wir mit der Klimakrise zum Beispiel als der zentralen Herausforderung unserer Zeit umgehen, dann wird eben deutlich, dass wir auch hier in einem Dualismus feststecken, nämlich der Mensch, äh, die Wirtschaft intern, die Natur ist extern. Ähm, hier der Dualismus von, äh, von, genau, wir, wir gegen die Natur sozusagen. Und ähm, genau, das äh, zeigt, zeigt sich eben auch im Wissenschaftsbild, wenn Natur als Externalität betrachtet wird, wenn ähm, Natur internalisiert werden soll, indem sie quantifiziert und gemessen wird ähm, und umweltschäden in Kostenfunktionen gepackt werden ähm, oder ähm, beim Wirtschaften Ökosystemdienstleistungen eben äh, mit einbezogen werden können, ähm, Natur als Ressource gesehen wird, ähm, um die wir konkurrieren. Und es um die Maximierung von Rendite des Naturkapitals geht oder den möglichst kosteneffizienten, meist nicht ressourceneffizienten, sondern kosteneffizienten Einsatz von das Naturkapital. Und eben politisch bleiben wir dann bei den Problemlösungen stehen, dass wir eben den Markt es regeln lassen, indem wir Natur internalisieren durch Emissionszertifikate oder Ökosystemdienstleistungen, die ausgeglichen werden. Also wenn, wenn so ein Wald ähm, abgeholzt wird, dann wird eben ein bisschen was dafür bezahlt, aber äh, damit hat es auch. Genau. Ähm, jetzt äh, gehen wir sozusagen über in, äh, zu den Narrativen in der Forschung und äh, da nochmal ein Zitat von Sateau, der äh, der recht früh schon gesehen hat, dass ähm, auch die Wissenschaft eben nicht frei ist von Narrativen. Ähm, und äh, äh, ja genau, einfach das Zitat, Sie, die Narrativität ist wieder im Kommen, bekommt Wissenschaft nicht gerade dadurch Legitimation, dass sie anerkennt, dass die Narrativität nicht ein eliminierbarer oder auch aus dem Diskurs noch zu tilgender Rest ist, sondern eine notwendige Funktion und dass eine Theorie der Erzählung untrennbar von einer Theorie der Praktiken ist, dass sie gleichzeitig deren Bedingung und Produktion ist. Also einerseits werden, werden eben in den Geschichten die Praktiken sichtbar und andererseits sind die Geschichten eben auch Modelle für äh, Praktiken, also den, den Möglichkeitsraum, Handlungsanweisung für, ähm, für die Gegenwart, für die Zukunft. Genau, jetzt übergebe ich an Valentin, der noch ein bisschen weiter äh, auf unseren theoretischen Rahmen dann eingeht. Ja, danke dir, Hannah. Sator hat es eigentlich ganz, ganz richtig vorausgesehen. Es wird heute sogar in ja, vielen Bereichen von einem narrativen Turn gesprochen, weil eben Narrative nicht nur wie früher in der Biografieforschung eben analysiert werden, also zu schauen, wie erzählen Menschen eigentlich ihr Leben, sondern eben als epistemologische, das heißt erkenntnistheoretische Kategorie, genutzt werden, eben auch in der Sprachwissenschaft und Linguistik, in der politikwissenschaftlichen Politikfeld- und Policy-Analyse oder auch in den Wirtschaftswissenschaften und anderen Disziplinen. Und wir haben eben anknüpfend an, an diese und weitere narrative Analyse-Methoden gemeinsam mit dem Forscher Lukas Beuerle diesen Framework hier entwickelt, den ich mal kurz darstellen möchte und anhand von Beispielen einfach konkretisieren möchte, wie, wie sieht es denn konkret aus, so eine narrative Forschung. Was kann man da sozusagen wissenschaftlich machen? Genau Auf der Oberflächenebene der Geschichten kann man sich eben semantisches Material, das heißt Texte anschauen oder auch visuelles Material wie Grafiken und eben nach bestimmten rhetorischen Mitteln, Framing, Methoden anschauen. Auf der vermittelnden Ebene, das ist die Ebene der narrativen Strukturierung, kann man dann ein Narrativ explizieren nach Episoden. Das heißt, von, von wo die Figuren eingeführt werden bis zum Problemaufriss und den Lösungen, die präsentiert werden für ein Problem, sozusagen diesen Bogen sich anzuschauen und diese Phasen. Dann die Aktanten, das sind die Rollen, die in einer Erzählung drin vorkommen. Das können ja menschliche Menschen sein, menschliche Wesen, aber es können auch unter Umständen Objekte sein in einer Erzählung und eben vor allem im ökonomischen Kontext dann ökonomische Institutionen auch konkret in den Blick zu nehmen. Genau, und die, die letzte Ebene, die tiefen Ebene der Meta-Narrative halten eben für besonders wichtig. Das ist, vielleicht kann man das gut vergleichen mit der Ebene, die... Bei der Keynote von Silvia Graupe vor zwei Tagen angesprochen wurde, da war ja im, im Kern das, das Warum sozusagen, also warum mache ich etwas, wie wird etwas legitimiert und wir haben da ein paar mehr Kategorien, nämlich zum Beispiel eben Werte, Ziele, was sind nämlich die Werte, Ziele und die Annahmen sozusagen hinter einem Narrativ, wie ist das Natur-Mensch-Verhältnis ähm, Natur oder Naturbild, das Wirtschafts-, Gesellschafts- oder politische Bild, vorhin ja auch schon in dieser Dreiecksgrafik, zu sehen und auch das bild vom, vom menschen oder die die erzählung wie sich menschheit entwickelt genau und dann wie kann man sozusagen das alles zusammenfassend charakterisieren in einem denkstil das ist eine kategorie nach ludwig fleck am ähm, erkenntnistheoretiker und kann man vielleicht eine struktur dieses weltbildes ausmachen wie eben zum beispiel dieses binäre denken genau ich möchte das mal klar machen an an zwei Beispielen, einmal dem Narrativ des Marktes nochmal, aber nur ganz kurz, wir haben ja schon viel dazu gehört. Ähm, hier ein, ein Beispiel aus dem Lehrbuch, VWL-Lehrbuch von samuelson Nordhaus, was weltweit millionenfach aufgelegt wird, wo eben die, die Marktwirtschaft oder der Markt mit eben solchen Metaphern wie Mechanismus oder Supercomputer aufgeladen wird, ähm, die an sich nichts erklären, aber sozusagen dann plausibel erscheinen. Dann hier ein Beispiel aus einem aktuellen Schulbuch für eine achte Klasse Wirtschaft, Politik, wo dieses Markt gegen Staat narrativ reproduziert wird. Hier in einer Pro-Contra-Diskussion, aber es ist halt auch irgendwo eine Pseudodiskussion, weil in dem Text, der da eben dran steht, findet sich dann kein einziges Argument für den Staat, sondern es ist irgendwie klar, der Markt regelt es sowieso am besten. Und auch in Kinderbüchern beispielsweise wird dann die spontane Ordnung von Hayek sozusagen kindgerecht aufbereitet. Und dieser Marktbegriff ähm, ja hier im Zusammenhang mit einem Rummel sozusagen noch mit positiven Assoziationen und Bildern belegt. Genau ein paar Beispiele aus der Öffentlichkeit, ähm, wo dann eben Markt mit Begriffen wie Mut und Freiheit und Ähnliches zusammengebracht wird und dann eben weniger Staat eingefordert wird. Genau, aber es kann, kann ja auch andere Narrative geben, deswegen ähm, hier mal ein Beispiel des Narrativs der Care-Ökonomie nach Gabriele Winker, ein aktuelles Buch, erst dieses Jahr erschienen, da haben wir uns auch mal angeguckt, ähm, was, sind, ja, was ist dort eben zentral und da ist eben die Care-Revolution, wie es genannt wird, zentral und Care-Arbeit wird eben als lebensnotwendiges Fundament der Gesellschaft angesehen und es wird kritisiert, dass sie eben ja, so wichtig ist aber trotzdem eben eigentlich ein Schattendasein in der Gesellschaft fristet. Natürlich werden dann auch die, die aktuellen Krisen mit bestimmten Frames, mit bestimmten ähm, Wording und Wording Wörtern be belegt, historische Hitzewellen und so weiter. Ähm, wo, ja, aber da kann man sich ja schon fragen, ob das nicht auch berechtigt ist, ähm, angesichts der tatsächlichen Dringlichkeit der Klimakrise. Ja, besonders wichtig ist es, sich Bilder und visuelle Darstellungen anzuschauen, ähm, weil Bilder sozusagen als Schnellschüsse ins Gehirn besonders eindrücklich sind und in Erinnerung bleiben. Ich habe hier mal drei Bilder von Wirtschaft mitgebracht, also drei Bilder, wie Wirtschaft als Gesamtheit sozusagen geframed wird und dargestellt wird. Einmal das neoklassische Narrativ, was vielen von Ihnen sicher bekannt sein wird, wieder hier als Marktmechanismus bezeichnet. Und ähm, wir haben auf der einen Seite eben die Konsumenten ähm, und im Consumers Vote, also Freiheit als Konsumentinnen-Souveränität und dann die Nachfrage nach Produkten. Auf der anderen Seite die Businesses ähm, und die Produktionskosten. Und ähm, das ist das Angebot und dann pendelt sich der Preis ein sozusagen. Ähm, und da wird natürlich viel einfach ausgeblendet, wie Machtverhältnisse, wie Tatsächlich Preise zustande kommen. Also, Produktionskosten mögen vielleicht ein Faktor sein, aber, aber sicher nicht der einzige. Und wie eben das feministische ähm, Narrativ, hier ist ein anderes Beispiel äh, als bei Gabriele Winker, weil sie kein, kein visuelles Beispiel hat. Wie eben das feministische Narrativ kritisiert, ist eben diese Kapital- und Lohnarbeit, also das, was das Neoklassische eben zeigt, eigentlich nur die Oberfläche unserer Wirtschaft und darunter sind eben ja die stillschweigenden Bereiche, wie eben Heimarbeit, Hausarbeit, ähm, Kolonien globaler Süden der Osten und eben die Natur sozusagen, die ausgebeutet wird. Genau, ein, ein anderes Narrativ, was vielen sicher bekannt ist, ist das Donut, die Donut-Ökonomie von Kate Rayworth, die eben auf der einen Seite kritisiert, ähm, dieses, der, der Mythos des Marktes, sozusagen der sich selbst reguliert und sie sagt eben, ähm, wir müssen die Volkswirtschaft wieder eingebettet denken in, in Gesellschaft und die Erde und macht dann diese vier Bereiche auf, Markt, Staat, Allmende, also Commons und private Haushalte. Ähm, aber gleichzeitig ja, bleibt dieses Narrativ in Teilen schon auf diesem neoliberalen Marktnarrativ verhaftet. Hier ein paar Beispiele dazu. Der Markt ist bei seiner Aufgabe so effizient wie ein Feuer und genauso gefährlich, wenn er außer Kontrolle gerät. Und dann heißt es weiter: Die verteilte Effizienz des Marktes ist tatsächlich außergewöhnlich, und der Versuch, eine Wirtschaft ohne ihn zu betreiben, führt in aller Regel zu Versorgungsengpässen und langen Warteschlangen. Genau, also sie überhöht es nicht den Markt übertrieben, aber es werden eben ähnliche Metaphern und Frames genutzt wie auch im neoliberalen Narrativ, der Markt ist effizient, ein Feuer und so weiter und was ich hier deutlich machen will, ist, dass auch eine, eine Vermischung von Kategorien stattfindet, weil der Markt ist auf, auf der einen Seite als Bereich dargestellt, wo Wirtschaft stattfindet, aber er ist gleichzeitig auch Akteur und wird personifiziert sozusagen und ähm, Genau, da ist dann sozusagen eine, eine Vermischung von Kategorien. Und wir meinen eben, dass, dass, es, ähm, dass es entscheidend ist, eben nicht nur Bereiche der Wirtschaft sozusagen in Blick zu nehmen oder vermeintliche Bereiche, sondern eben genauer hinzuschauen, wer, wer sind denn die Akteure und die Institutionen? Also im Marktbereich kann man dann eine, eine ganze Bandbreite von Unternehmungen ähm, sich anschauen, auch solidarische, gemeinwohlorientierte Unternehmen oder diejenigen, die eben nach Gewinnmaximierung ähm, wirtschaften. Und wir denken eben, dass die Ebene drunter, also die Ebene der Metanarrative, dann entscheidend ist, weil es kommt ja zum Beispiel gar nicht darauf an, ob jetzt ein, ein privatwirtschaftliches Unternehmen oder ein staatliches Unternehmen wirtschaftet, sondern die Logik darunter. Weil es kann ja auch ein staatliches Unternehmen nach genau den gleichen Gewinnmaximierungs- und Effizienzkriterien arbeiten oder staatliche Akteure Ausschreibungen nach diesen Kriterien machen, da ist dann ja auch nicht viel gewonnen mit. Genau die vermittelnde Ebene der narrativen Strukturierung, die lasse ich hier mal kurz beiseite aus Zeitgründen, da kann man sich eben die genauen Rollen anschauen, die sozusagen in einem Narrativ aufgemacht werden und welche Unterschiede es dort gibt. Ich möchte hier noch mal kurz ähm, einen Blick auf eben konkrete Institutionen richten oder mit welchen Kategorien man sie sich anschauen könnte dann hinter diesem ja, schwurbeligen Marktbegriff sozusagen diese Institutionen eben gar nicht thematisiert werden. Also beispielsweise könnte man sich Eigentums- und Rechtsformen anschauen und in der Care-Ökonomie werden da nämlich andere Vorschläge gemacht, wie ja, die, die typischen Marktnarrativen, nämlich zum Beispiel Vergesellschaftung von Unternehmen und Einrichtungen, vor allem im Care-Bereich und im, beim Wohnen. Finanzierungsformen, wo im Marktnarrativ dann eben oft ja irgendwelche Investorinnen oder der Finanzmarkt oder sowas dann als Finanzierungsform ähm, genannt werden. Äh, ist es bei der Care-Ökonomie auch eine Bandbreite an Vorschlägen, wie bestimmte Bereiche hoch zu besteuern, Maximaleinkommen, Regul Mietpreisregulierungen, solidarische Bürgerversicherung, Grundeinkommen und ähnliche Sachen, ob die jetzt im, im Einzelnen alle gut sind, darum, darum geht es mir hier nicht, sondern sozusagen aufzuzeigen, was für eine Bandbreite möglich ist. Und genau Geld und Warentausch abschaffen wird als Endziel genannt, aber Gabriele Winker macht schon auch deutlich, dass das jetzt sozusagen kurzfristig nicht das Ziel ist, sondern eher langfristig gedacht, vielleicht als Utopie wünschenswert wäre. Kommunikations- und Kooperationsformen. Ähm, ja, ist in der Care-Ökonomie Care freiwillige Kooperation, Bedürfnisse, viel im Zentrum eben nicht über Geld vermittelte. Kooperation, demokratische Beteiligungsformen, Räte, wie zum Beispiel dann Verkehrsräte, Energieräte einzurichten, die dann zu einem bestimmten Thema arbeiten ähm, und eben nicht nur über Preise und, und Hierarchien vermittelt, sozusagen zu kooperieren und ja, sich zu koordinieren. Genau, und auch bei Produktions- und Allokationsformen stehen dann eben die Commons sozusagen im Mittelpunkt, das heißt, jenseits von Markt und Staat, wo Menschen sich sozusagen organisieren und, und selbst Projekte in die Hand nehmen, die dann auch miteinander vernetzt werden können. Ja, und die Reproduktionsarbeit ist natürlich bei der Care-Ökonomie, wie sie schon der Name sagt, steht im Zentrum von Wirtschaft, während es beim markt ähm, ja, gar nicht erwähnt wird meistens oder dann halt ja, einfach in den privaten Bereich geschoben wird. Das heißt, wir sehen Wirtschaft, ist, ist nicht einfach selbst erklären, sondern Wirtschaft ist eigentlich das, was wir über Wirtschaft erzählen und was wir über Wirtschaft im Blick nehmen. Genau, jetzt nochmal kurz, wie kann man Kategorien in der tiefen Ebene äh, sich anschauen? Eben ähm, auf der Werteebene ebene Ziele mal gegenübergestellt. Ähm, ja, ist es ist im Marktnarrativ immer die individuelle Freiheit und Ordnung Wohlstand, Fortschritt und in der care eben Bedürfnisorientierung, Teilhabe und ähnliches. Das Natur-Mensch-Verhältnis ist in der care eben auch anders. Das Mensch wird als Teil von Natur gedacht. Ja, es steht Solidarität, die solidarische Care-Ökonomie im Fokus und demgegenüber eben wird Kapitalismus als nicht so wünschenswert angesehen. Also schon auch in gewisser Weise so eine binäre Kategorisierung. Und auf der anderen Seite eben dieses Markt versus Sozialismus, Planwirtschaft, wie wir es schon kennen. Und ähm, jetzt beim politischen Leitbild zum Beispiel hat die Care Community die Suffizienzpolitik im Fokus. Das heißt, Politiken zu machen, die eben tatsächliche Ressourcenverbrauch äh, reduzieren. Ja, Gesellschaftsbild und, und Menschenbild ähm, ist auch nicht unbedingt jetzt überraschend, eben empathische, solidarische Bezogenheit aufeinander. Der Mensch wird als solidarisches, als soziales Wesen ähm, konzeptualisiert, in demokratische Strukturen eingebettet sind und eben nicht als Nutzenmaximierer. Genau, und während man das Denken in diesem neoliberalen Marktnarrativ, vielleicht mit, da knüpfen wir an Karl-Heinz Brotbeck an, als quantitatives, monetäres Denken so charakterisieren könnte vielleicht die Care-Ökonomie dann an feministischer oder beziehungshafter Denkstil. Ähm, genau, so kann man sich eben einige Narrative eines anderen Wirtschafts, eines nachhaltigen Wirtschaftens anschauen, ohne ähm, dass es äh, unserer Meinung nach schon sozusagen eine so durchdachte und konsistente gemeinsame Erzählung gäbe, wie es eben das Markt-Narrativ ist, was ganz starke Wirkung entfaltet hat, eben über das letzte Jahrhundert hinweg. Wir wollen uns jetzt noch ein paar dieser Narrative zumindest kurz plakativ anschauen und dann eben zu unserer, zu unserer Idee von einem zukünftigen Narrativ zu kommen, von einer Wirtschaft, die bisher noch keinen Namen hat. Auch da können wir nachher gerne brainstormen, wie denn diese Wirtschaft heißen soll, weil im Moment wird über nachhaltige Wirtschaft anders wirtschaften, Alternative Wirtschaftsformen, aber ich glaube, ähm, genau, und all diese Namen, die ihr eben hier seht, gesprochen, aber ich glaube, es wäre, wäre schön, wenn wir, ja, ein, ein gemeinsames, oder wichtig auch, ein gemeinsames Narrativ zu entwickeln hier. Äh, genau, ähm, die Gemeinwohlökonomie ist sicher auch vielen Menschen hier ein Begriff. Ähm, wenn man das Narrativ der Gemeinwohlökonomie anschaut, dann geht es hier vor allem darum, demokratisch neu zu bestimmen, was, ähm, was ist denn der Sinn und Zweck? Von Wirtschaft, weil der Sinn und Zweck von Wirtschaft kann eben nicht äh, allein die Geldmehrung sein. Und hier schlägt die Gemeinwohlökonomiebewegung eben vor, dass man über Wirtschaftskonvente, also eine Art BürgerInnenräte zu dem Thema Wirtschaft eben bestimmt, was, ist denn unser, äh, was soll denn unser Gemeinwohlprodukt sein, was sind denn unsere Ziele. Diese Ziele müssen eben auch von den Unternehmen angestrebt werden und bilanziert werden in, ihrem, in ihren Gemeinwohlbilanzen. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht äh, sie da ausfallen, ähm, belohnt oder bestraft der Sta Staat ähm, ja die, äh, das Outcome in diesen Bilanzen. Ähm, und zentral in diesen Bilanzen, das sehen Sie auf der linken Seite, ist, ist eben ähm, die vier Werte Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Das ist ein Vorschlag der GWÖ-Bewegung, sozusagen die dann aber eben demokratisch legitimiert werden sollte. Ähm, genau. Also hier die Demokratisierung der Wirtschaft eigentlich ähm, zentral für die Ausrichtung am Gemeinwohl. Ähm, das nächste Narrativ ähm, ist äh, eins einer, eigentlich einer Regionalisierung der Wirtschaft. Ähm, beispielhaft hier äh, die Bewegung der Regionalwertaktiengesellschaften, die auch in immer mehr ähm, Regionen aus dem Boden sprießen. Und eben ein soziales, ökologisches und kooperatives Wirtschaften anstreben, indem sie Aktiengesellschaften gründen, die von den BürgerInnen aus, aus den jeweiligen Regionen finanziert sind und die dann eben in den Aufbau von regionalen Wertschöpfungsräumen wieder investiert werden und so eine Regionalität wieder geschaffen wird. Und eben zentral in diesem Narrativ ist eben auch, dass man sich einfach wieder kennt, dass man wieder Beziehungen aufbaut zu den Menschen, die, die die Dinge produzieren, die man zum Leben braucht. Ein weiteres Narrativ ist das des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, was vielleicht am bekanntesten ist als solidarische Landwirtschaft, also wo Landwirte eben ihre, ihre Tätigkeit für ein Jahr anbieten, und ähm, ihre Bedürfnisse, ähm, ihre monetären, aber auch nicht monetären Bedürfnisse, also Hilfe bei der Ernte und so weiter, ähm, ja, deutlich machen und dann sich eine Gemeinschaft findet, die eben sagt, okay, wir ähm, kümmern uns um die Erfüllung dieser Bedürfnisse und schauen was bei der und teilen uns die Ernte deiner Arbeit. Ähm, und auch sozusagen innerhalb der Gemeinschaft wird es äh, nochmal solidar solidarisch. Ähm, dass die Last der Kosten sozusagen verteilt, dass die mehr beitragen, die mehr beitragen können. Ähm, da gibt es äh, eben jetzt schon verschiedene Netzwerke, zum Beispiel das Mycelium oder äh, das CSX-Netzwerk unter gemeinschaftsgetragen.de, die sich hier ähm, für diese Ausbreitung dieser Wirtschaftsform einsetzen und ähm, ja, äh, genau auch sozusagen das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, des gemeinschaftsgetragenen Wirtschaftens in der Landwirtschaft eben auf andere Bereiche des Wirtschaftens übertragen. Ähm, hier sieht man schon, dass äh, diese, diese Art des Wirtschaftens ist eben bedürfnisorientiert, also man orientiert sich an den Bedürfnissen der Mitglieder so einer Gemeinschaft, aber auch eben und vor allem der Anbietenden. Was brauchen die, um gut wirtschaften zu können, damit eben niemand ausgebeutet arbeiten muss und man auch die Natur nicht ausbeuten muss, sondern die solidarischen Landwirtschaften wirtschaften eben oft sehr regenerativ mit der Natur zusammen. Und äh, trotz Bedürfnisorientierung sind diese äh, Wirtschaftseinheiten eben dezentral. Ne? Also wenn man sich Eukens das Eukensche Schema nochmal anschaut, dann ist es hier eben nicht eine zentrale Einheit, die alles äh, durchdenkt und Wirtschaftspläne einen Wirtschaftsplan für alle aufstellt, sondern sind eben dezentrale Einheiten, die ähm, bedürfnisorientiert wirtschaften. Insofern haben wir hier den Dualismus schon mal ähm, ganz praktisch, pragmatisch aufgebrochen. Genau. Ähm, trotzdem, ähm, obwohl es eben viele, viele Ansätze in der Praxis gibt, die eben da gerade entstehen und über die man auch sprechen sollte und die wir stärker in den Diskurs bringen ähm, wollen, ähm, gibt es eben immer noch viele Akteure, die sozusagen äh, ja, darüber sprechen, dass eben äh, zentral ist, dass es keine äh, gemeinsame Erzählung momentan gibt. Welser zieht hin wie hier mit äh, äh, seiner Aussage, was schmerzlich fehlt, sind Visionen, konkrete Utopien, Aussichten, wie man die Welt, die eigene Gesellschaft, das individuelle Leben so verändern kann, dass es zugleich lustvoller und weniger zerstörerisch gelebt werden kann, als es in der Gegenwart der Fall ist. Statt Apokalypse, Zukünftigkeit. Statt Ohnmächtig machen im Lamento Selbstermächtigung. Die Welt ist zum Verändern da, nicht zum Ertragen. Wenn sich das herumspricht, kommen auch wieder Zukunftsbilder in unsere Welt. Und auch T. Äh, ist der Meinung in seinem Buch Rotes Grün, dass ein grundlegender Wandel mehr denn je notwendig ist, ahnen Millionen. Was fehlt, ist die Story, die überzeugen und mobilisieren kann. Gäbe es sie, ließen sich vielleicht auch diejenigen für einen Neuanfang gewinnen, die bislang noch von der Schnelligkeit fasziniert sind, die ihnen die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse bieten. Also beide sagen eigentlich, um handlungsfähig zu werden, um Zukunftsbilder zu entwickeln, brauchen wir, äh, brauchen wir diesen Mut, auch neue, uns neue Geschichten zu erzählen, wo es denn hingehen kann. Und ähm, die sind am Entstehen, aber ich glaube... Ähm, Genau, noch nicht fertig gestaltet, wenn es überhaupt jemals möglich ist. Und ich denke, da können wir alle einen Teil zu beitragen. Und Valentin und ich, wir versuchen das ganz aktiv in unserer Forschung. Machen mal hier die Assoziation des Kleeblatts auf, der Kleeblattökonomie. Ähm, Im Moment ist, äh, ist sozusagen dieses Kleeblatt sehr verkümmert. Der Stiel ist äh, vertrocknet und es gibt eigentlich nur ein Blatt, was die anderen beiden Blätter oder ja, anderen beiden Blätter verdrängt hat. Das ist nämlich das ist sozusagen die monetäre Denkform als Basis, die dann eben in der Marktwirtschaft, im Kapitalmarkt, im Staat, aber auch in so neuen Formen des Wirtschaftens wie der Sharing Economy zum Tragen kommt und da dominant ist. Und eben ja, viel über den Markt spricht, über den Mechanismus spricht und Natur eben nur über Preise mit einbezieht. Wir plädieren davor, dass wir zumindest im ersten Schritt neben dieses, äh, neben, dieses monetäre, ja, neben diese monetäre Denkform eben auch andere Formen des Wirtschaftens äh, setzen und haben äh, hier zwei Vorschläge äh, und fächern das Kleeblatt auf. Der Stil ist jetzt die fürsorgende Wirtschaft, weil die Fürsorge äh, weil die, die Care-Economy ähm, eben zentral ist für alle Bereiche des Wirtschaftens, alle, alle Formen des Wirtschaftens und eben uns auch mit der Natur ähm, verbindet. Ähm, genau, und äh, daraus unsere Kraft und unsere Gemeinschaft und unser Menschsein ähm, kommt aus unserer Perspektive und es deshalb kein eigenes Kleeblatt ist, sondern der Stängel, der uns äh, mit, unserer, mit unserer Lebensgrundlage verbindet. Ähm, und dann eben eine beziehungshafte Denkform auf der linken Seite die eben äh, zum Tragen kommt in so, in so Wirtschaftsformen wie ähm, Commoning, dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, dem solidarischen Wirtschaften, dem CSX-Netzwerk und so, wie ich es gerade erwähnt habe. Und eben vor allem ähm, sich über Vertrauen, Fürsorge, Achtsamkeit ähm, ja, definiert und diese Werte hochhält und ähm, da, darüber sich auch viel ähm, ja, darüber sich definiert. Und eben auch eine ähm, tatsächliche Beziehung zur Natur aufbauen möchte und Natur als ja, intrinsischen Wert äh, betrachtet ähm, und äh, immer wieder da eine spirituelle Beziehung auch pflegt zur Natur, ähm, aus der wir kommen und von der wir teil sind. Und dann eine demokratische äh, Denkform, eine demokratische Wirtschaftsweise, die eben dann in so ähm, Organisationsformen wie der Regionalwert AG, ähm, der GWÖ-Bewegung ähm, aber auch staatlich im Handeln, wenn der Staat ähm, eben nicht marktförmig agiert, sondern ähm, die Daseinsfürsorge zum Beispiel organisiert. Ähm, Verantwortungseigentum wäre so, ähm, wär so eine neue Form, wo man einfach eben sagt, äh, okay, Menschen, die hier direkt am Wirtschaften beteiligt sind, haben einfach ein größeres Mitspracherecht. Und es dominiert eben nicht äh, das Streben nach Geld, äh, sondern äh, das Teilhabe ist hier äh, einer der zentralen Begriffe, und da geht es eben darum, die, die Grundversorgung unserer Gesellschaft auch einfach sicherzustellen, die Infrastruktur, Kommunikationswege. Genau, und der, der, sozusagen die Beziehung zur Natur ist aber weniger spirituell und beziehungshaft, sondern tatsächlich dann einfach reguliert durch Gesetze und Strafen. Und wir sind eben der Meinung, dass dieser Dreiklang an sozusagen mal abstrakt skizzierten Wirtschaftsweisen eine Möglichkeit sein kann zu sagen, okay, wir brauchen wieder eine im Kleblatt ausbalancierte Ökonomie, die eben nicht nur auf diese eine Denkform setzt, sondern den Fächer aufmacht und guckt, wo in welchen Bereichen wirtschaften wir denn mit welcher Denkform am besten, wo sollten wir welche Wirtschaftsweisen fördern und denen Raum geben und das marktförmige Wirtschaft, Wirtschaften eher eingrenzen vom Raum her. Genau, ich glaube, das war es von unserer Seite jetzt erstmal zum Narrativ, zu unserem Narrativ und zu den Narrativen generell und wir freuen uns, wenn wir jetzt noch in eine kleine Diskussion kommen oder Sie Fragen haben, die wir nochmal klären können. Hier sind unsere Daten, wir freuen uns, wenn wir vernetzt, wenn wir uns vernetzen digital und hier sind nochmal zwei Genau, zwei Publikationen von uns, die Sie auch als Arbeitspaper auf der Seite der Gusanos hochschule finden und eben nochmal in leicht veränderter Form in diesen beiden Büchern. Hier sind unsere Quellen, wenn Sie da noch Fragen haben, ähm, ja, klären wir das auch gerne oder geben Buchtipps.